So, guten Tag liebe Studierende, es freut mich euch heute mit der ersten Einstieg zu d 3 zu starten. Wir werden jetzt einen ersten Überblick kriegen, wie man so mit d 3 arbeitet. Da einfach mal zuerst, was ist d 3 wie funktioniert das und wie kann ich mir das installieren lokal. Ganz zu Beginn nochmal der Hinweis, ich orientiere mich an diesem Buch d 3 in Action, die zweite Ausgabe von Elijah Mix. das ist ein sehr gutes Lehrbuch, wo ihr alles nachlesen könnt oder auch schon etwas vorlesen könnt. Wir werden grundsätzlich, wie gesagt, hier ähm, mal Kapitel mit dem 1 starten. Ihr werdet quasi lernen, wie man mit den Daten umgeht, wie man die Daten ladet, wie man die Daten verändert und so weiter. Und dann könnt ihr schöne ähm, Darstellungen machen, einfach so bestimmte Designs, Basics, Charts und so weiter auch Interaktivität einfügen, bis hin zu sehr komplexen Datenvisualisierungen alles das in diesem Buch. Gut, jetzt, wie gesagt, brauchen wir mal als erstes den Brackets. Ihr kennt Brackets wahrscheinlich unterdessen. Startet das mal auf eurem Betriebssystem. Ich habe da auch schon ein erstes äh, Gerüst vorbereitet, ganz ganz klassisch, HTML, HEAD, HEAD und so weiter, kennt ihr schon. könnt einfach in dem Sinn ähm, das nachtippen, ziemlich basic und das werden wir jetzt Schritt für Schritt auffüllen. Was ihr in Brackets auch schon gesehen habt wahrscheinlich, ist da rechts äh, mit diesem kleinen Signet könnt ihr die Darstellung live schauen, was da passiert. Also wenn es dann mal geladen ist, ähm, dieses Brackets mit dem Chrome, könnt ihr da zum Beispiel einen, Ta einen Test machen. Und dann seht ihr gl gleich simultan auf der rechten Seite, was da geschrieben wird. Gut, ähm, jetzt zuerst ähm, habe ich gesagt, eben werden wir äh, das d 3 Chess mal etwas anschauen. Dazu schaut ihr euch das Ding mal am besten ähm, vor Ort an d3js.org das ist die Website von d3 ähm, da sieht es ja, habt ihr schon ganz viele Snippets gesehen ähm, jetzt für das Installieren lokal ist es am einfachsten wenn ihr de, auf der Startseite das, die aktuelle Version herunterlädt die ist momentan 4.13 ich habe gesehen, der ähm, Mike Bostock ist auch dran, die Version 5 herauszugeben. Grundsätzlich werden wir im nächsten ähm, Screencast mit der Version 4 arbeiten. Also ladet mal einfach dieses D3-Zip runter. Wenn ihr das habt, ähm, könnt ihr das mal öffnen. Und dann seht ihr darin entsprechend die ähm, Dateien, die heruntergeladen da werden. Das ist einerseits äh, so eine Beschreibungen, was, was wurde verändert, und dann hier die zwei Bibliotheken, d3.js und d3.min.js. Was das genau der Unterschied ist, das zeige ich euch gleich. Also geht ihr zurück auf, die, ähm, auf einen Ordner, wo ihr einen Index-File beispielsweise erstellt habt, mit dem Gerüst, kopiert dann die zwei äh, Dokumente da rein, und wie ihr seht, ähm, ist es dann auch schon... Ziemlich rasch drin. Also, habt ihr habt jetzt quasi dieses index und auf der gleichen Hierarchiestufe äh, auch diese D3.js-Bibliothek. Wenn ihr die mal anschaut, D3.js ist wie gesagt ein ganz normales ähm, Datei, JavaScript-Datei. Ihr könnt das dann quasi durchblättern, findet da ja, ein paar tausend Zeilen JavaScript-Code, ziemlich ausgereifte Sache. Ähm, das gleiche ist, wenn ihr äh, d 3 minjs auftut, das ist identische Bibliothek funktional gesehen, aber der große Unterschied ist in diesem Fall, wenn ihr das Min auftut, dass das eben verkleinerte Version ist von D3. Also das heißt, alle diese Variablen, die bei D3 noch einigermaßen lesbar sind, werden jetzt bei, ähm, also ja bei D3-min, werden sie dann komprimiert und auf den maximalen, also auf den minimalen Platz reduziert. Das sieht man ja auch hier. Ähm, D3 Normalbibliothek der hat 460 KB, die ähm, reduzierte weniger als die Hälfte. Das spart natürlich viel Zeit beim Laden der Dokumente, wenn man das online hat. Also, dann haben wir wie gesagt gesehen, ähm, in diesem Gerüst, wenn ihr das mal reinkopiert habt, könnt ihr einen ersten te kleinen Test machen. Das ist ziemlich simpel. Äh, die Einbindung geschieht oben im Header-Tag. Dann nehmt ihr einfach ein Script und ähm, schreibt da als Quelle die entsprechende Bibliothek. In dem Fall nehmen wir jetzt die Min-Bibliothek, obwohl sie wie gesagt funktional das gleiche bedeutet. So habt ihr sie eingebunden. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch das Ganze online einbinden. Dann müsst ihr... Hier, wie ähm, auf der Startseite von d 3 angegeben ist, einfach die Online-Version laden. Aber ähm, ich würde empfehlen, das mal prinzipiell lokal zu machen. Wie gesagt, hier ein kleiner Unterschied. Die Bibliothek ist noch mit Version 4 angeschrieben. Hier hat sie in dem Sinn keine zusätzliche Versionsnummerierung. Ja, und jetzt ähm, kann wir einfach mal einen kleinen Test machen. Wir machen ein Diff. Ähm, geben dem eine Idee beispielsweise ein neues Div und geben dem auch schon gleich einen gewissen Stil also irgendwie eine Breite von beispielsweise was nehmen wir da 200 Pixel und dann noch eine Höhe von nochmal 200 Pixel und dann noch einen Rand, Border, sagen wir mal schwarz, ein Pixel und dann Solid. So, und dann können wir uns das gleich mal anschauen, hier rechts. Ich bin ein bisschen reingezoomt, darum sieht das ein bisschen komisch aus, aber wenn ich das auf 100% zoome, sieht man diesen, dieses schöne Rechteck da. Und jetzt, das ist ja noch nichts Neues, das kennt ihr schon. Ähm, was jetzt speziell ist, wir können mit d3 diese bestehenden divs äh, oder was auch immer dann verändern. Und das ist eigentlich das tolle daran. Man kann jetzt sagen, d3 und um das Brackets erkennen, dass wir d3 geladen haben, weil das hier oben ja in dem Sinn referenziert ist. Also sagen wir jetzt einen Befehl, d3.select. Mit dem wählen wir ein bestimmtes Element aus. In dem Fall jetzt mit dem Gartenhag ähm, ein neues Div. Und können jetzt dann sagen: Ja, dieses neue Div soll im, in der Darstellung etwas geändert werden. Und zwar nehmen wir jetzt beispielsweise einen Background Color und sagen der nicht mehr einfach nur weiß, sondern wir sagen beispielsweise Yellow. Mal schauen. Wenn ich mich da nicht vertippt habe, soll das klappen. Noch ein kleiner Fehler. Genau, was manchmal noch ist, man muss entsprechend ein Reload machen. Hier so und dann ist das ganze Ding gelb geworden. Das ist noch nicht jetzt ein Riesenschritt, aber was spannend ist, man hat jetzt in dem Sinn gesehen, ähm, wenn man jetzt vor allem hier rechts auf inspect geht könnt ihr schauen was passiert in diesem DOM also document object model das ist in dem Sinn sehr spannend weil jetzt kann man genau anschauen das Dokument hier wurde in dem Sinn verändert durch diesen entsprechenden Befehl ein neues div background color yellow wurde hier oben obwohl es im statischen HTML-Code da eigentlich nichts von Background-Color heißt, wurde hier ähm, Color Yellow hinzugefügt. Oder wir können ein anderes machen, machen wir das Ganze noch gr grün und dann, wenn wir das neu laden, wird das Ganze grün hochgezogen. Also, sobald jetzt quasi ähm, dieser JavaScript-Befehl ausgeführt wird, werden quasi diese Diffs dynamisch geändert. Und was das alles für Folgen hat und Potenziale hat, das werdet ihr dann in den nächsten Screencasts erleben. Also, ich hoffe, ich habe einen ersten Einblick gekriegt und seid gespannt, wie es weitergeht.